Und los geht's. Vektoren. Was soll das sein? Und wozu braucht man sie? Für manche physikalische braucht man eine Richtung im Raum, um sie vollständig zu beschreiben. Ja, Beispiel jetzt. Man mit 20 km/h in einer oder in die Gegenrichtung fahren. Ein bisschen nach links oder rechts. Hm. Allein die Zahl, die Zahl 20 und ihre Einheit km pro Stunde aus, um diese Bewegung zu beschreiben. Die Richtung ist genauso notwendig. Die Zeit im Gegend hat keine Richtung im Raum. Man braucht keine Richtung, um die Zeit zu beschreiben. Allein die Zahl samt Einheit, Stunden, reicht schon aus. Fünf Stunden sind 5 Stunden, es gibt keine Richtung. Bei ihr vollständigen Beschreibung auch die Angabe einer Richtung brauchen, nennt man Vektoren wie zum Beispiel die Strecke, die Geschwindigkeit, die Beschleunigung und die Kraft. Um die Geschwindigkeit zu beschreiben, muss man auch sagen, in welche Richtung. Die Größen ohne Richtung, die Masse, die Energie und so weiter und so fort, diese Größen nennt man Skalare ja, in Physik und Mathematik. Also ein Vektor, ein Vektor braucht man auch also im Alltag, um die Richtung zu beschreiben. Du beschreibst beschreibt sowohl die Richtung als auch wie viel das ist. Und Punkt. Es ist hier geschrieben, dass ein Punkt eine Konstruktion der Fantasie ist. Ja, ein Punkt hat letztendlich keine Größe, keine dimensionlos. Dimension und daher ist das hier so geschrieben. Aber wie auch immer, einen Punkt in einem Koordinatensystem darstellen. Also mit Koordinaten, das die y und dann die y. In der Regel schreibt man den Punkt im deutschsprachigen Raum so. Also dann die y. Beispielsweise x-Koordinate 5, also 5 nach rechts und Y-Koordinate 3, 3 nach oben, da haben wir den Punkt erreicht. Oder hier, äh, X-Koordinate minus 4, immer auf der X-Achse, aber jetzt nach links, 4 und 2 nach oben. Wenn das Y negativ ist, muss man nach unten, hier ist sowas nicht dargestellt. Gut, also P dieser Punkt, Q dieser Punkt. Was ist jetzt? mit einem Vektor hier sind dargestellt. Also wenn das hier der Vektor u ist das der Vektor u, das ist in die Gegenrichtung, also minus -u und hier ist auch gezeigt wollen so geometrisch addiert, aber das werden wir erst in einem anderen schauen wir jetzt hier einfach diesen Vektor da also, hier ist die Koordinate von P11, von P24, die der beiden x-Koordinaten 4 minus 1, das ist 3. Und das ist die Komponente des V, des Vektors V. Und hier ist es 4 minus 2, die Differenz der y-Koordinaten, das ist halt der y V. Beim Vektoren schreibt man wieder erst das x und dann das y und dann das y und der Unterschied jetzt bei der Schreibung bei Punkten immer oh nein, oft einen großen Buchstaben benutzen. Vektoren, einen kleinen Buchstaben mit einem Pfeil drüben. Nur dieser Vektor hier. Okay, das ist auch der Vektor 3,4, obwohl er bei einem anderen Punkt, also jetzt hier 2, die x-Koordinate von diesem Punkt hier, die x-Koordinate von diesem ist auch 3 und auch hier, das kann man ja eh sehen, das ist 4. Vektor verschoben. Ja? So. Da sehen wir auch wieder. Äh, in diesem Bild sind die Vektoren. Also dieser Vektor hier ist nicht an einen Punkt gebunden. Ja? Die ortsvektoren sind eigentlich eine andere Darstellung von Punkten. Die sind am Koordinatenanfang gebunden. Ja? Vektoren. Ja. Und das macht auch den Unterschied zwischen. dem Punkt ist an den Koordinatenursprung, also 0,0 gebunden. Ein Vektor ist nicht unbedingt an einen Punkt Wenn man jetzt drei Dimensionen hat, also im Raum, da benutzt man drei Zahlen. Hier ist, wie man so den Punkt in deutschsprachigen Raum. So. Somit haben wir ein bisschen die Idee, des so, das ist ein Pfeil in Raum, ein Pfeil hat eine gewisse Länge und eine Richtung im Raum. Ja? Zum Beispiel, dass hier die Geschwindigkeit wäre, diese Länge hier, 5, ja? aber das werden wir in einem anderen Video erklären, wie man das berechnet. Das wäre die Geschwindigkeit, also der Betrag so genannt, die Geschwindigkeit und die Richtung wäre so wie es hier man das sieht. Die Richtung. Gut. Das war es und Rechnungen gemacht in einem anderen Video. Danke sehr.